Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir spielen weiter in dieser Höhle noch. So ein bisschen, nicht mehr viel, aber noch ein bisschen kommt noch. Ähm also eigentlich kommt nicht mehr wirklich was. Wir sind gleich draußen. Nach der. Ich habe schnell die Pause genutzt. Äh, habe kurz alles in Pikachu reingeschmissen, was nur geht. Viel hat sich nicht getan momentan. Aber ich zeige es euch mal. Ich weiß gar nicht, ob es hier drin geht. Sollte eigentlich, weil der Kreis. Den Kreis kriege ich ja, genau. Ähm, ich habe jetzt halt mal in die Werte von Pikachu investiert, das hat einen WP-Wert von über 1000. Aber ob es jetzt wirklich viel besser ist, deswegen. Ja. Äh, Sein wir dahingestellt. Ich denke schon, weil ist ja schließlich Pikachu und so. Muss man ja was machen draus. Ne, äh, Spaß beiseite, es ist halt wirklich, es ist äh, das erste Pokémon, das man hat. Ähm, sie haben es auf 6 perfekte Werte gedrückt, also wenn es dann High Level ist, ist es halt schon eine richtige Kampfmaschine. Vor allem, wenn ich dann die Werte noch verteilt habe mit diesen Bonbons. Das Problem ist, ich kriege die einen Bonbons halt erst auf Level 60 rein. Wir haben jetzt knapp Level 30, das heißt, ich kriege die noch gar nicht rein. In meiner Bank habe ich alle Pokémon schnell als Favoriten markiert, die ich im Team habe, bis auf Pikachu, weil Pikachu halt äh, nicht tauschbar ist. Pikachu könnte ich eigentlich auch kurz als Favorit reinschmeißen, weil ich es kann. Äh, ich habe kurz alle Pokémon geheilt halt, ja. Und jetzt geht es halt weiter, ja. So, normal, jo. Letzte Folge noch, bevor ich aufhöre. Mache ich etwa eine halbe Stunde, danach nutze ich die Zeit, um noch äh, die neuen Folgen rauszuholen. Okay, Moment. Okay. okay. Entschuldigung. Tja, so, geht doch. Ich habe die kern nicht mehr rausbekommen vorhin beim Niesen Aber das ist nicht so schlimm. Also man hoffentlich. Man sieht nicht so viel zum Glück. Wenn ich hier unten bin. Außer so meine dumme Fresse, bevor ich niese halt, aber das gibt's. So. Gibt ein bisschen EP, nicht wirklich viel, aber ist okay. Ja, das bin ich gehabt. Ciao. Äh, ich muss Schillok wahrscheinlich kurz sein. Wusste ich doch, da war noch was. Eine Perle. Mann, ich hätte einen Mondstein endlich. Ich will Nido King haben. Ich muss mal gucken, wie ich Nido King kriege. Also, wie ich den Mond... Wow. Okay, das war jetzt wirklich. Ich komme nicht durch einen Ausgang, bevor ich nicht Onyx anquatsche halt. Ich kriege Onyx endlich sinnvoll. Und es klappt trotzdem nicht. Saurai. Ein bisschen später vielleicht kriege ich sogar einen großartigen das könnte noch was werden ich muss nur kurz warten Fast okay ich muss ein bisschen stärker anscheinend das mit der stärke ist echt schwer zum einschätzen muss ich schon sagen geht doch vielleicht reicht ja das um drin zu bleiben Nein. Er flüchtet sogar früher aus vorhin. Und tschüss. Und tschüss. Ja, okay. Egal, hauptsächlich komm raus. Steht da... Jawohl, da steht einer. Hier müsst... Wusste ich doch... <lacht> Hier war immer ein Item versteckt. Nicht über eine Blumenwiese, aber das ist okay. Ich würde eigentlich gern zuerst heilen gehen, bevor ich was anquatsche. Und wir sind in Lavandia City. Und da kommt. Oh, Tragosso, voll cool. Drüdiger Rüdiger hat einen Tragosso anscheinend. Oder will ich ihm helfen? So, das interessiert uns natürlich jetzt noch nicht. Wir gehen zuerst heilen und dann zurück auf die Route, wo wir eben waren. Ja, bitte. Äh, ja. Eben, wenn ihr findet, ey, dieses Pokémon muss unbedingt in dein Team, guck doch, dass du das züchten kannst. Dann schreib es doch in die Kommentare oder so. Weil ansonsten würde ich einfach 6 Pokémon nehmen, die ich voll cool finde. Äh, Pikachu gehört da übrigens nicht dazu, weil das einfach schon 6 Werte hat. Das finde ich ein bisschen uncool, das dann ins Team zu nehmen. Nicht, weil es Pikachu ist oder so, ich mag Pikachu, also so. Ich möchte es einfach nicht im Team haben, weil ich finde das dezent unfair dann, weil ich wirklich einfach ein perfektes Pikachu geschenkt kriege und das dann halt ins Team nehme, das finde ich ein bisschen unfair. Mein Sexer Team sollte schon aus Endentwicklungen bestehen, erstens. Und zweitens aus äh, selbstgechainten, selbstgezüchteten in dem Sinn Pokémon. Kann auch ein Kingler sein. Lapras fände ich eigentlich ganz cool. Muss ich gucken, wie ich Lapras kriegen würde. Wenn ich das Lapras aus dem Team Rocket Hauptgebäude nehme, kann ich das mit Kronkorken machen. Kronkorken kann man nämlich chainen oder sammeln. Irgendwie hat es mir mal jemand erklärt, ich weiß nicht mehr wie. Äh, man kann alles irgendwie farmen, das ganze Geld und so, wie, wie ich ja gesagt habe schon. In diesem Tunnel drin kann man ja mit hin und her laufen, äh, Nuggets farmen. Das heißt unendlich Geld eigentlich. Und es gibt zwei Tunnel. Und dasselbe kann man dann mit Kronkorken machen, glaube ich. Weil Kronkorken können dann Pokémon, wenn es Level 100 hat, ganz wichtig ist, Level 100 sein. Das ist natürlich das andere, ich müsste Kronkorken Pokémon auf Level 100 bringen. Das heißt, ich müsste endlos durch die Liga rennen eigentlich. Das ist das Problem mit dem Kronkorken-System. Damit es nicht so einfach wird, natürlich. Aber im, Ulti im Ultra bin ich immer noch dran, mein Zoroark, weil es 3 von 5 Werten hat, die ich brauche. Äh, hoch zu leveln, es ist, es ist Level 89. Ich renne einfach die ganze Zeit durch die Liga. Wenn ich wieder das Neues gezüchtet habe, renne ich durch die Liga. Ich habe jetzt mein Ninja-Tor gemacht, Level 24 war es, bis ich fertig war. Ähm und es ist Level 52, weil ich irgendwie dreimal durch die Liga gerannt bin, einfach weil Ultra keine schwere Liga hat. Ja. Das wäre hier wahrscheinlich dann dasselbe System. Ich würde mein Team mitnehmen und ein, zwei. Stärkere, oder einfach Pikachu auf Level 100 und alles durchboosten. Kannst sogar gehen. Oh, du Arme. Ja, aber ich muss mir das wirklich noch angucken, überlegen, lernen. Ein bisschen was dazu lernen, wie es im Let's Go funktioniert, obwohl es ja zehnmal einfacher ist. Biebers Beine sind zu weit oben. Wobei Bienen haben die ja nie an ihrem Arsch. Die haben das ein Mittelteil, stimmt schon. Es sieht nur ein bisschen komisch aus, wenn die halt aus dem für mich so gesehen Brustbereich kommen, weil du hast ja einen Kopf, du hast ein Mittelteil und du hast ein Unterteil und die Beine und die Arme kommen aus dem Mittelteil. Aber eigentlich ist ja der Mittelteil ist der Körper und unten ist nur noch der Arsch mit dem Stachel. Übrigens, mega Biber wäre echt cool zum Spielen, nur mal so zu, nebenbei gesagt. Wenn ich dann wirklich auf die Megas komme. Ich frage mich gerade, ob es so eine Art Kampf, äh, Kampfbaum etwas gibt. Zum Glück spiele ich physisch. Das heißt, Lichtschild juckt mich eigentlich gar nicht. Da wäre die Barriere besser gewesen als der Lichtschild. Oh nein, jetzt habe ich... Okay, das ist jetzt definitiv ein riesen Typen nachteil für mich. Du hast nichts Effektives, ne? Nee. Scheiß drauf, komm. Yeah! Ohne die Backen aufzuladen. Das mag ich an dem wilden Pikachu, aber dass diese Backen noch so leuchten, das hat mein Pikachu ja nicht. Komm, Donner. Mach mich stolz. Ich wollte die Animation mal sehen. Yes! Okay, die Attacke ist geil. Die gefällt mir. Yeah, Bibo ist Level 25, Pikachu ist schon Level 31 fast, aber Bibo ist Level 25, weißt du? Okay. Eigentlich sollte ich mal die High-Level-Pokémon aus dem Team rausnehmen wieder, dass ich äh, ausgleichen kann. Ich glaube, das mache ich dann mal privat. So, das ist erledigt. Dann sind links noch zwei Trainer, glaube ich. Sorry, es ist halt am einfachsten, so die Level zu sammeln, dass ich privat eigentlich gar nicht leveln muss. Das wäre eigentlich mein Ziel soweit. Wobei, vielleicht mache ich wirklich mal eine Single-Session mit b -Bow. Oder alles, was also halt unter Level 30 ist noch, die drei hier, dass ich die dann auf Level 30 habe. So, dass ich eigentlich ein gleich starkes Niveau-Team habe. Das geht hier drin ja relativ einfach, indem ich einfach sage, ja, du bist nicht mehr im Team, du bist nicht mehr im Team. Und dann eigentlich alles rausnehme. Ja gut, ich habe Zeit, ne? Und meine Bank dann Stück für Stück eigentlich leere, was den Pokédex betrifft. Uh, ich hoffe, das war jetzt nicht schlecht, weil es einen Schaden gibt. Jawohl, okay. Es war kein direkter Schaden. Wobei, Pokédex füllen möchte ich eigentlich auch nicht einfach privat machen. Das möchte ich schon eigentlich so machen. Es ist einfach nur einfacher für die, die jetzt äh, getauscht werden müssen, dass ich die halt schon habe, weil Leute tauschen wollten, um die zu bekommen. Dann hat sich das eigentlich auch schon erledigt für mich. Ich privat würde vielleicht Samsel Simselau the Gengar spielen. Die sind eigentlich beide cool. Ich könnte mich nicht mehr entscheiden, weil ich mag beide. Fast. Ja, erste Gen hat das Problem ist, dass ich Pokémon aus der zweiten Gen teilweise mehr mag. Ich habe eigentlich aus allen Generationen Pokémon, die ich mag und nicht so mag natürlich. Ähm, Enteron ist eigentlich ganz cool in dieser Gen, aber das Problem ist, dass es Regenteam kacke ist in diesen Gen 1 alleine. Gen 3 hat da halt Pelipper reingebracht, das mit dem mit der Fähigkeit, das übernommen hat und Orkan selber lernen kann. Also habe ich da halt einen Typen, der profitiert vom Regentanz. Also von der... Wie ist die Fähigkeit? Nicht Feuchtigkeit. Irgendwie sowas in die Richtung auf jeden Fall. Äh, dann habe ich mega profitiert, profitiert natürlich von seinem Typ, äh, von seiner Fähigkeit mit dem Nassbrocken zusammen. Die dann gesagt hat, dass Pokémon, die Regen einsetzen, nicht nur 5, sondern 8 Runden regnen lassen. Und 8 Runden Regen ist halt einfach Liebe. Weil 8 Runden in einem Pokémon-Kampf, wenn du. Orkan und Blitz, also Orkan und Donner einfach spammen kannst, ohne dass sie daneben gehen ist halt schon recht dezent gut Dann tagst halt P äh, Pelipper raus zuerst noch ein Schutzschild rein oder so dass er eine runde stallt und dann tagst ihn raus mit was anderem gehst in Jan Mega rein, was ich immer gerne spiele Osterring von mir aus oder halt Tauboss mit Orkan nochmal und sobald der Regen aufhört schmeißt du nochmal Pelipper rein falls so lange geht natürlich das ist natürlich immer die Frage, ob der Gegner so lange überlebt oder du so lange. Meistens nicht. Meistens reichen acht Runden. Acht Runden ist auch nicht nix. Das sieht ein bisschen aus wie Hortensien, die, Blüm die Blümchen. Wir gehen mal kurz ins Poke Center heilen. Wir sind jetzt schließlich am Lavandier-Turm. Immer noch. Ja, bitte. Ich blende mich mal aus, weil wir gleich zum Lavandier-Turm gehen, zum Geisterturm. Dass wir dann freie sicht haben wenn das mega cool aussieht und wir machen uns mal auf den weg das problem ist teilweise sieht es echt cool aus wenn die animationen kommen du bist doch der pokémon flütt das wollte ich nicht der pokémon jawohl also der im Manga hat er eine mega gute Rolle bekommen. Im, im, im Spiel ist er so, meh. Ich markiere Pikachu jetzt einfach trotzdem mal noch, weil ich es kann. Das ist übrigens eine sortierte Box, ne? Das heißt, ich würde eigentlich alle Pokémon rausschmeißen, die ich komplett entwickelt habe. Einfach um aufzuräumen. Geowats habe ich auch schon komplett wegen dem Pokédex-Eintrag. Ja, ich gucke. Ich gucke mir das an. Weil es wird halt schon gut tun, wenn ich Platz habe drin. Vor allem, wenn ich später dann chainen werde. Dann bin ich froh, wenn ich dann einfach nur noch ein Pokémon drin habe. Irgendwie 100 Taubsi oder so dann. Ich kann Superbälle kaufen. Wie viel denn? 218, okay. Ähm, so viel brauche ich dann doch nicht. Ich kaufe mal 121. 12 Okay, äh, ich kaufe noch ein paar Supertränke. Sagen wir 21. Das geht okay. Kann ich denn Beleber kaufen? Jawohl, natürlich kann ich Beleber kaufen. 7 Stück nehmen wir. Und der Rest... Oh, Lock Parfüm ist mega gut eigentlich. Das könnten wir brauchen, um zu chainen. Mit seltenen Pokémon. Ich kaufe noch zwei Superbälle. Äh, das heißt, wenn ich dann zum Beispiel Bisasam und so fangen möchte, würde ich das mit dem Lockduft machen, dass seltene Pokémon mehr angelockt werden, was heißt, dass die seltenen Pokémon auf der Route halt mehr auftauchen. Ja, offensichtlich. Ähm, und Dadurch wäre eben Bisasam zum Beispiel im Vertania-Wald besser angelockt. So, wir laufen endlich dem Rüdiger nach. Rüdiger! die Exorzisten sehen hier so komisch aus. Ah, kann ich da schon hin oder tauchen hier nur schon Geister auf? Okay, es sieht sehr interessant aus hier auf jeden Fall. Das muss ich sagen, es sieht echt cool aus hier. Okay, da ist ein Master Trainer. Kann man die lesen, die Inschriften? Nee, kann man nicht. Ich hätte es gedacht, vielleicht die grauen oder so wenigstens. Aber es sieht schon recht interessant aus. Ja, du bist ein Exorzist. Jo. Äh, und Rüdika will sicher kämpfen. Also, gucken wir mal. Hey, Adi. Moment, was machst du denn hier? Sag nicht, dass es eines deiner Pokémon... Es also ist alles in Ordnung. Oh, da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Aber weißt du, womit, womit es mir noch besser gehen würde? Wenn du mir in einem Kampf zeigen würdest, dass deine Pokémon auch wirklich fit sind. Ja, es gibt Schlägerei gegen Rüdiger im Geisterhaus. Also wenn ich mein Pokémon verprügle, kann das gleich begraben. So sieht es aus. Nein. Ähm, ich denke mal, er wird Level 25 rum sein unterdessen. So. 27. Interessant. nichts. Pikachu ist schon recht cool, also vom Typ her und so von der Auswahl. Ich habe mir immer noch nicht entschieden, ob ich das Spiel jemals auf Twitch streamen werde, bevor ich in der Liga bin, ehrlich gesagt. Ich soll's eigentlich, wenn ich aufnehme, auch streamen. Das wäre voll schlau, weil sonst mache ich nichts mit Twitch. Ich mache jetzt schon nichts mit Twitch, das wäre eigentlich mal endlich was. Floor. okay. Jetzt habe ich dort Dodu gelesen und Dodu kam, kam mir jetzt irgendwie ganz komisch vor als Wahl für einen Rivalen. Ich liebe, wie Pikachu einfach wegrennt. Alles klar. Jetzt kriege ich meine eigene Taktik ins Gesicht. Relaxo wäre auch so ein interessantes Pokémon. Also ich werde mir Fra Relax auf jeden Fall holen. Ich werde es natürlich auch behalten. Das werde ich nicht verkaufen, natürlich. Mindestens eins von beiden auf jeden Fall. Ich werde mir beide fangen und dann gucken, welches besser ist. Brennen doch, Dankeschön. Hm. Ich habe keinen Aufwecker selber. Ich muss wirklich meine Hyperheiler dafür brauchen. Ich hoffe, jetzt mal hat es nicht predicted. Nein, das ist jetzt ein Hypertrank. Hyp, hyp, hyp, hypertrank. Uh, 200kp geheilt oder nur noch 120. Ich weiß nicht, ob sie es umgeschrieben haben hier drin. Ich glaube schon. Ah, komm mal, was soll denn das? Ich weiß nicht, irgendwie ist es mega komisch, ich sehe dann nur so verschwommen, als hätte ich was im Auge. Ganz komisch. Zuerst war es hier außen, jetzt habe ich es hier. Also, nee. Die Frage ist, ob ich es riskieren soll. Komm, ich, ich drücke einfach mal durch, mal gucken, wie lang es geht, bis er aufwacht. Hoffentlich nicht allzu lange, weil ich habe keine Top-Heals. Nein, okay. Risiko. Die Säure macht echt weh. Ich glaube, einmal Säure überlebe ich noch, wenn ich richtig mitrechne. Mit 2 Kp. 3 Kp, okay. Und jetzt muss er aber aufwachen. Komm. Schlaf ist 2 bis 5 Hunden. 1 bis 5 Hunden. Früher war es 2 bis 5 wegen dem äh, der Runde, mit der er extra aufwachen musste in der ersten Gen. Schlaf ist 1 bis 5. So, Blitzer. Wir bleiben bei Glutexo noch, weil da nicht mehr so viel Leben. Und gehen dann mit Nidorino und seinen Bodenschaufler... Seiner Bodenattacke-Schaufler, besser gesagt. Gehen wir in den Kampf. Das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt wirklich Kacke. Ist nur Nido King... Ich guck mal ganz kurz nach wegen Nido King. Ist wirklich nur Nido King der Bodentyp dabei. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass Nidoking einen Bodentyp hat. Ah, Nidorino muss ich übrigens noch eh nicht Bonbons geben, endlich. Natürlich hat Nidoking einen Bodentyp drin. Nidorino einfach noch nicht. Okay, das ist ziemlich dämlich. Verstehe ich nicht ganz, aber ist egal. Okay, wir haben getroffen, aber wir sind zu langsam, um weiterzumachen. Jawohl. Hätte es sein können, dass sie da, da was überleben. Scheiß drauf. Komm. Der hat ein Plus auf Init. Der könnte was holen sogar. Ich glaube zwar nicht. Ich check mal das ganz kurz ab. Das geht ja ganz schnell. Wie schnell war der? 78, Pipo 62. Gut, wir sind langsamer. Tada. Gut, Blitzer ist auch ein verdammt schnelles Pokémon. Das muss man einfach mal sagen. Gib mir einen Gift-Tipp trotzdem. Bibo ist ja zum Glück kein Flugtyp. So Giftflug oder Käferflug. Ne, er ist Giftkäfer. Obwohl er fliegt. Und er kann Hexer Gar nicht. Fähigkeit. Ah, okay. Der ist gut. Bisa Knospe geht hoch. Bisa Knospe noch ein Level, dann sollte er sich entwickeln. Rasierblatt, ist das physisch oder spezial? Physisch schon wieder... Und 10 stärkeres Rankenhieb. Wir schmeißen Rankenhieb raus. Die 95-Genauigkeit kann man wirklich nehmen. Ich persönlich finde, bis 80-Genauigkeit ist gut verträgbar. Verflixt, ich habe in der Hitze des Gefechts Tragosso aus den Augen verloren. Hast du schon mal einen Tragoso gesehen? Ich habe eins gefangen. Man erkennt sie an dem Schädel, den sie auf dem Kopf tragen. Das Tragosso eben hat so ausgesehen, als hätte es irgendwas gesucht. Vielleicht finde ich es ein paar Stockwetter we weiter oben. Ja, Pikachu... Ja, wir haben gewonnen, voll cool. Grinst voller Stolz, voll süß. Äh, ich würde gerne wissen, ob hier oben Geist ist und wir brauchen einen Silphscope, um den Geist zu entdecken. Ja, komm, den, den Spezialtrainer machen wir jetzt noch, weil der steht schon extra da. Heißt aber, ich muss meinen Nidorino beleben. Meinen Glutexo beleben. Und ein bisschen äh, Healing Waste. Alles okay. Pikachu lasse ich mal so, weil Pikachu ist stark genug. Ich verstehe das einfach nicht, warum haben sie ausgerechnet mich zum Dienst im Pokémon turm eingeteilt, wo sie doch genau wissen, wie ängstlich ich bin. Oh, du wirst kämpfen, ich bin aber ziemlich stark. Und los geht's. Ist mir egal. Trainer Coach Tabea, okay. Tabea ist eigentlich ein schöner Name, muss ich mal sagen. Tabea gefällt mir irgendwie. So, nur ein Kleinstein und Satz für ein Level 28, das müsste ich doch eigentlich klein kriegen mit meinem 28er Shilok. Probieren wir es mal. Ich würde zwar gerne meinen, äh, meinen Bisa Knosp trainieren für Bisa Floor, aber ich denke mal, Shilok kann mit den EPM anfangen mit seinem Level aktuell. Und deswegen würde ich jetzt mal mit Shilok spielen. Steinhagel macht einfach ein bisschen weh, das ist das Problem. Uh, ich rutsche gerade auf Abfall rum, merke ich hinten. Ich darf meinen zweiten Controller nicht anschließen, merke ich. Da gibt es mir dieses blöde Logo. Ich wollte eigentlich den nur drin haben, falls ich Screenshots mache. Mache ich aber eh nicht. So, jetzt darf Bieserknospan. So, mal gucken, wie, wie Rasierblatt aussieht in diesem Spiel. Also ganz normal eigentlich. Okay. Mit Step-Bonus und Typenvorteil gibt genug Damage. Ja, wir haben Tabea besiegt. 5 Pika oh, pikachu Pikachu-Bonbons. Hast du noch mehr für mich? Auch schade. Hat gerade so geklungen. Vielleicht später noch mehr. Äh, Pikachu-Bonbons können wir natürlich benutzen. Das ist mega gut. Das machen wir natürlich direkt, wenn wir die kriegen. Die Sonderbonbons behalte ich extra noch auf, übrigens. So, das heißt, ich habe jetzt meinen Pikachu noch mehr gepusht, als es eh schon war. Wir gucken mal kurz, wie das aussieht. Mit Details. Jawohl, jetzt sieht es doch langsam nach einem richtig guten Wert aus. Ist einfach mal doppelt so schnell wie die Hälfte meines Teams. Und auch viel stärker. Aber Ich muss die eigentlich theoretisch auch noch pushen, aber ich weiß nicht, ob das einfach wastede Bombos sind und ich die nicht aufbewahren soll für später. Aber das gucke ich dann. Ähm, ja, also ich beende mal. Ich renne kurz aus dem Turm raus, damit ich was anderes machen kann. Noch äh, ich werde ein bisschen was mit dem Inventar machen. Ich werde seltene Pokémon und Wulpix und so natürlich nicht rausschmeißen. Aber sowas wie Habitat, Taubsie und so brauche ich nicht. Kann ich jederzeit wieder fangen, wenn ich was bräuchte. Ja, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf euch hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Adrian. Alles Puppen mit Zucker.